Einstimmen in den Lobpreis der Engel und in die Freude der Geretteten. Einstimmen in den Jubelchor der Hirten und in den Gesang aller Befreiten. Einstimmen in den Freudenchor aller Welt über das Heil, das uns geschenkt, die Kinder in der Krippe. Thank you.